Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de Deutsch auf der Straße, alemán en la calle, esta vez Deutsch in der Kälte, alemán en el frío, los geht's. Si es tu primera vez en el canal, Tonabelira, Abelira, te doy la bienvenida. Aquí nos enfocamos en aprender alemán paso a paso y de aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo. Si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal, haz un clic a la campanita para que te lleguen los avisos de los últimos videos. Hoy bin ich mal wieder beim Spazieren. Heute bin ich mal wieder beim Spazieren. Hoy día otra vez estoy de paseo. Ich war gerade im Supermarkt einkaufen. Ich war gerade im Supermarkt einkaufen. Estuve Comprando en el supermercado. Jede Woche gehe ich einmal zum Supermarkt. Jede Woche gehe ich einmal zum Supermarkt. La semana voy una vez al super. Und mache die Wocheneinkäufe. Und mache die Wocheneinkäufe. Y hago las compras de la semana. Ich habe immer eine Liste dabei. Ich habe immer eine Liste dabei. Siempre llevo una lista. Ich habe immer eine Liste dabei. Und ich muss immer Flaschen zurückgeben. Und ich muss immer Flaschen zurückgeben. Ich siempre tengo que devolver Botellas. Und ich muss immer Flaschen zurückgeben. In Alemania hay un sistema, que las botellas de vidrio tienen un... tienen un valor por botella, un valor que se agrega en la compra, son como 15 centavos, algo así, 15 cent, 15 cent y uno va guardando las botellas de vidrio y se devuelven en máquinas en el supermercado, máquinas que se llaman de Pfand Automat o de Flaschenautomat Automat, un, una máquina de las botellas y luego la máquina imprime un recibe, un recibe que indica cuál es el valor de las botellas que uno devolvió y eso después uno lo puede utilizar en el supermercado para descontar el monto de valor que, que, que tenían esas botellas. Y ahora voy a hacer un pequeño paseo. Es ist heute sehr kalt. es ist heute sehr kalt. hoy es muy frío. Hoy es frío. es muy frío. Hoy es muy frío. Hoy es Hoy es muy es Hoy muy frío. Hoy an. Ich habe einen Schal an. die, die Ich habe einen Schal an. Und eine dicke Jacke. Eine dicke Jacke. Una, una chaqueta gruesa, eine dicke Jacke. Es ist bestimmt minus 3 Grad. Es ist bestimmt minus 3 Grad. gut am der Eikom. 3 Grad. Es ist bestimmt minus 3 Grad. Ich gehe jetzt ein bisschen am Fluss spazieren. Del ich gehe jetzt ein bisschen am Fluss spazieren. Es ist ungefähr 4 Uhr. Es sind ungefähr 4 Uhr. Es sind 4 Und im Winter wird es in Deutschland schon gegen 5 Uhr dunkel. Im Winter wird es in Deutschland schon gegen 5 Uhr dunkel. Im Winter in in Deutschland schon um 5 Uhr dunkel. Im Winter wird es in Deutschland um 5 Uhr schon dunkel. Das ist oft sehr schwierig im Winter, das ist oft sehr schwierig im Winter. Das ist ja sehr schwierig im Winter. weil es gibt wenig Licht. Es gibt wenig Licht, es gibt wenig Licht. Im Supermarkt habe ich Tomaten gekauft, komplett Tomaten sind im Supermarkt. Ich möchte heute Pizza machen, ich möchte heute Pizza machen. Quiero hacer una pizza Ich möchte heute Pizza machen. Und mit diesem kurzen Video verabschiede ich mich. Con este breve video me despido. Mit diesem kurzen Video verabschiede ich mich. Und freue mich aufs nächste Mal. Me alegro vernos la próxima vez. Bis zum nächsten Mal.